Heute im Video das komplette Adidas Uniforia Pack mit dabei der Nemesis 19.1, X19 Plus, der Predator 20.1 und der Copper 20 Plus. Heute im XXL Video viel Spaß dabei und let's go. Das war es auch schon wieder zum Adidas Uniforia Pack. Zu jedem Fußballschuh findet ihr noch Videos auf unserem Kanal. Also seid gespannt und ihr könnt natürlich auch jeden Fußballschuh, den ihr hier im Video gesehen habt, bei uns im Online-Shop kaufen. Checkt gerne mal den Link in der Beschreibung aus, da kommt ihr direkt zum Shop und könnt euch diese krassen Schuhe zulegen. Jetzt mal eure Kommentare da lassen, welchen Fußballschuh aus dem Uniforia Pack findet ihr am besten. Das war's zum heutigen Video. Macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.